Das BCSL Eye Hospital in Sierra Leone benötigt Laborgeräte aus der Bundesrepublik. Stabil und tropensicher verpackt. Zum Binden der Luftfeuchtigkeit wird Trockenmittel verteilt, und das Ganze wasserdicht verschweißt. Die Geräte wurden gekauft, die segerechte Verpackung unter Transport organisiert an der Wirtschaftsstelle Evangelischer Missionsgesellschaften, kurz WEM. Mitten in Hamburg und unter einem Dach mit dem evangelischen Missionswerk, arbeitet die WEM. Beschaffungsstelle von Gütern und Dienstleistungen überwiegend kirchlicher Entwicklungshilfe. Jürgen Gotthardt, Geschäftsführer der WEM. Die WEM wurde 1952 gegründet, in erster Linie den Missionaren zu helfen im Laufe der letzten Insbesondere 15 Jahre hat sich der Schwerpunkt verlagert. Das heißt, dass wir im Auftrag der Europäischen Hilfsorganisationen, aber auch im Auftrag der überseeischen Partneraufträge abwickeln, einkaufen, verschicken, empfehlen, beraten bis hin zur Projektdurchführung. This is w, speaking. Die WEM kauft für ihre Auftraggeber möglichst lokal, das heißt vor Ort, in Übersee ein. Thank you. Ist unser gemeinsamer Freund Lilla Dieser süd, süd handel macht mittlerweile schon 40 Prozent des Gesamtumsatzes aus, der von den 46 Mitarbeitern in Hamburg erwirtschaftet wird und darauf ist man besonders stolz. Viele reden vom süd, -Süd wir setzen dieses in die Praxis um. süd, -Süd heißt, dass wir also den Benachteiligten helfen wollen in der gesamten dritten Welt, nicht nur, was den Einkauf anbelangt, sondern auch die Ausbildung. Jeder Sachbearbeiter, jede Sachbearbeiterin betreut bestimmte Länder in Afrika, Lateinamerika oder Asien. Darüber hinaus sind sie spezialisiert für eine bestimmte Warengruppe. Haben Sie denn schon mal reingeguckt? Die WEM ist umsatzmäßig ein Außenhandelsunternehmen. Tritt zum Beispiel eine Blindenschule aus Nigeria über eine Spendenorganisation an die WEM heran, so wird die WEM kaufmännisch aktiv. Es werden Angebote von Zulieferfirmen eingeholt, Missionsrabatte ausgehandelt, die Waren für den Auftraggeber zunächst auf Eigenrechnung gekauft und versandt. Ach, wenn er von gleich erziehen, ja. Durch hauseigene Spedition. Horst Decker, Leiter der Speditionsabteilung zu seinem Aufgabengebiet. Doch Sonst kriegen wir auch das Akkreditiv nicht frei. Ein großer Punkt ist dabei die Verpackungsfrage. Das heißt also, wenn Sendungen hier eintreffen, dass auch geklärt wird, wie ist die Sendung verpackt, was muss damit gemacht werden. Dann werden die Sendungen gesammelt, entweder im Hafen oder bei einer Verpackungsfirma und von dort aus sind verfügt zur Verladung in einem Schiff. Und das machen wir hier bei der WEM in der Speditionsabteilung äh, weltweit. Und auch Luftfrachten wickeln wir ab, auch weltweit. Mr. Lukas, Generalsekretär der Küstendiözese der Lutherischen Kirche von Tansania. Meines Erachtens leistet die WEM uns gute Dienste weil sie die Abwicklung vereinfacht und Preisnachlässe bei den Lieferanten erzielt. Deshalb möchte ich die Zusammenarbeit mit der WEM fortsetzen. In kaufen können Material für den Martin Motefa, Business Consultant aus Simbabwe und Heinrich Brüllau, Leiter der Afrikaabteilung der WEM. Sachen, die Überschüsse wie Mais und also Lokalproduktion, also die für unseren Bedarf, also ja, Überschüsse. Ja. Und das ist überlegen, also die Nachbarn, also wie Mosambik, wie du sagst, also die leiden also darunter. Eh. Es ist nur die Transportschwierigkeiten und die, die Genehmigung und die Zusammenarbeit mit den Nachbarn und wie das gemacht wird, mhm. da fehlt die Art wie, wo fangen wir an, also diese Möglichkeit, also realistisch. Ja. Machen. Wir müssten also eine, eine koordinierende Stelle äh, aufbauen, wo man also diese verschiedenen äh, Anfragen zentralisieren kann, sehen kann, nicht, wenn also Bedarf äh, angemeldet wird aus äh, Mosambik beispielsweise, man zunächst mal sehen kann, was ist in Simbabwe überhaupt zu beschaffen genau. an Material vielleicht auch im Nachbarland Botswana. Ja, ich glaube, die Organisationen wie WEM, die sind international und die haben Erfahrung also mit Einkäufen, die, die sind auch in einer Situation oder Position, diese Situation zu lindern, wobei sie in diese Länder einkaufen können. Das heißt, die bringen die Wiesen und die kann auch die ja so oder so studieren, was da so zu kaufen wäre. Und was die unsere Nachbarn brauchen, das wäre eine Möglichkeit. Marbel aus Auszubildende Badawem. Ja, ich komme aus Nicaragua. Ich, ich bin hier... Äh, äh, Senorita Gafia gehört die zu den mitarbeitern die nach ihrer Ausbildung wieder zurück in ihre Heimat die, gehen, um dort äh, eigenständige äh, lokale Beschaffungsstellen äh, mit aufzubauen und äh, dadurch den Süd-Süd-Handel äh, zu stärken. das wäre eine äh, große Kräfte für mein, mein Land, äh, in diesem äh, Rahmen zu arbeiten viele Kenntnisse haben dafür. Ja, WEM äh, ist sich natürlich darüber im Klaren, dass unser Beitrag im Rahmen der Gesamtprobleme der dritten Welt nur sehr bescheiden ist, aber wir tun trotzdem, was wir können. Es ist momentan so, dass ca. 40 Prozent unseres Umsatzes bereits in Entwicklungsländern direkt ausgegeben wird. Das ist immerhin, glaube ich, eine ganz äh, neuartige Entwicklung auf diesem Sektor, dass also auch in wirtschaftlicher Hinsicht äh, Beiträge geleistet werden, die gegen dieses einseitige Nord-Süd-Gefälle gerichtet sind. Es kann nur ein Beispiel sein, es kann nur wirken, vielleicht auf andere äh, Organisationen oder insgesamt auf die Entwicklungspolitik. Wir können natürlich selber nicht die Probleme lösen. Wir denken aber, dass in dieser Richtung ein ganz enormes Potenzial vorhanden ist, dass also sehr viele Länder wie jetzt gerade Simbabwe, wo wir nun gerade darüber gesprochen haben, in der Lage sind, sehr viel mehr von sich aus auch zu liefern und zu leisten.